Cebulon, ein wundervoller rumänischer Hund, einer von vielen Tausenden, die permanent aus Ländern nach Deutschland gebracht werden, in denen Hunde keine Chance darauf haben, in Frieden leben zu dürfen. Trotz des unermüdlichen Einsatzes der Tierschützer vor Ort und trotz scheinbarem Endlostransit nach Deutschland scheint die Zahl der hilfsbedürftigen Tiere immer höher zu werden, anstatt sich zu verringern. Viele von ihnen werden ins Ausland transportiert, doch der größere Teil verbleibt in desolaten Verhältnissen. Nicht nur die Tiere, auch die tierlieben Menschen vor Ort leiden sehr unter den Zuständen. Ich bin der Meinung, das muss ein Ende haben. Mein Name ist Christine göb -Kümmel. Ich bin Autorin und leite einen kleinen, aber sehr besonderen Verlag Begegnungen. Ich möchte Sie bitten, mich dabei zu unterstützen, die Welt der Hunde zu verbessern. Mein Anliegen ist es, den Menschen in den Herkunftsländern der Hunde zu vermitteln, dass Tiere Lebewesen sind, die ein Recht haben auf ein Leben in körperlicher und seelischer Unversehrtheit. Das soll erfolgen mit Hilfe von Büchern, die ich für diesen Zweck geschrieben habe. Und für die Übersetzung, Herstellung und Verbreitung dieser Bücher benötige ich Ihre Hilfe. Ein rumänisches Buch konnte bereits verwirklicht werden. Das Sternschnuppenlicht, zu dem ich Zebolon inspiriert hatte, erzählt die berührende Geschichte eines Straßenhundes, der den Platz sucht, an den er gehört. Diese Übersetzung stellte ich dem rumänischen Tierschutzverein Nuka Animal Welfare zur Verfügung. Diese Organisation leistet in Rumänien direkte Hilfe für in Not befindliche Tiere. Ein weiterer Schwerpunkt ihrer Arbeit ist jedoch die Aufklärung und Information der Bevölkerung und die Vermittlung von Verantwortungsbewusstsein gegenüber den Tieren mit dem Ziel, deren Lebensqualität so zu verbessern, dass Massentransporte ins Ausland irgendwann nicht mehr nötig sind. Nicht permanent nur die Symptome bekämpfen, sondern die Ursache des Elends beseitigen. Das ist genau das, was auch ich erreichen möchte unter anderem mit Hilfe des Buches Sternschnuppenlicht, das in Rumänien inzwischen positive Resonanz erhalten hat, besonders von Kindern. Angeregt durch das Buch schrieben einige Kinder und Jugendliche eigene Geschichten über Tiere. Sie wurden in dem Buch Loving Animals veröffentlicht. Die deutsche Übersetzung heißt Tierliebe. Diese wundervolle Bestätigung zeigt mir, dass meine Idee gut ist, und die Verbreitung des Buches Positives bewirkt. Nun warten zwei weitere Bücher darauf, übersetzt und in die Welt geschickt zu werden. Vielleicht besteht auch die Möglichkeit, sie über rumänische Buchläden anzubieten, was die Verbreitung natürlich enorm steigern würde. Dinge können sich nur verändern, wenn die Herzen der Menschen erreicht werden. Erst wenn die Menschen nicht nur verstehen, sondern empfinden können, dass Tiere Lebewesen sind, die Schmerz und Leid, Glück und Liebe genau so empfinden wie wir Menschen, kann die Welt friedlicher werden. Dazu sollen die Bücher beitragen und dafür möchte ich mich einsetzen, zusammen mit den Menschen vor Ort und wenn sie möchten, gerne auch mit ihnen. Auf ewig wird Zebulon das Gesicht des Projektes bleiben und er wird dadurch unvergessen sein. Mein Zauberhund hat unsere Welt zu Beginn dieses Jahres verlassen, aber was er durch sein Dasein, durch seine Inspiration bewirkt hat, wird bleiben. Und es hat bereits dazu beigetragen, dass das Leben einiger Tiere ein bisschen lichtvoller geworden ist. Vielen herzlichen Dank dafür, dass Sie mir zugehört haben und dass Sie Anteil nehmen am Schicksal der Hunde, die doch unsere Freunde und Gefährten sind und uns Menschen seit Urzeiten begleiten. Ich wünsche mir sehr, weitermachen zu können mit dem, was ich begonnen habe, was bereits Aufmerksamkeit erregt hat und Erfolge gebracht hat. Dankeschön.